Der Santa hat sie angekündigt. Heute ist es der 24.12. Santa, bist du es? Oh, oh, oh, von draußen komme ich rein. Es ist kalt. Ist das feine Schön, dass du da bist. Schön, dass wir dich hier begrüßen können. Ähm, vielleicht trinken wir jetzt mal einen Schluck. Vermuten. Oh, oh, oh, oh, oh. oh, oh. So. Ein bisschen... Ich, ich wüsste, du hast sehr viel zu tun. Ja. <lacht> Muss ja auch gleich weiter, da ist ja der 24.12. Wir haben hier schon Weihnachtsgeschenke verteilt für, für die vier hier. Und zwar für den äh, Biervergleich. Genau, da für kommt ein Paket. Biermai 2020. Für die Bierkopierer, das sind wohl die zwei. Vermutlich. Beim Bier fahre ich Santa. Oh, oh, gut, gut. Für Marcel, Stüber, Bierfluenza. Ja, genau. Gut, und die kriegen. Die kriegen richtig fette, dicke äh, Pakete jeweils. Wenn zwei Personen sind, dann kriegen die natürlich äh, der Doppelte. Doppelte, ist ja klar. Das ist sehr schön. Ja, haben wir uns mal drum gekümmert für dich, Santa, damit du nicht so viel Arbeit hast. Du bist ja auch schon ein bisschen älter. Da wollten wir dir mal ein bisschen unter der Arme greifen. Endlich mal jemand, der für mich arbeitet. Ich ja kein Personal mehr. Hey. Deshalb finde ich das gut, dass ihr beide, ja, wie heißt der andere? Der andere? der Vorlein Enrico heißt der. Der Vorlein Enrico, ja. ja, toll. Das heißt, das ist ja nicht hier, oder? Naja, klar. Naja. naja, Gut. naja. Ich glaube, den habe ich auch die Liste dieses Jahr, also eh Nee, also das kann ich mir gut vorstellen. Der war ja nicht so ein schön frecher. Äh, mein Bier von Mönchshof habe ich auch schon probiert. Dein Weihnachtsbier, klar. Selbst, selbst äh, ausgedacht und, äh, und, du und hast du dir das ausgedacht, oder was? Ja. Ach, nebenbei bist du Braumeister bei den Mönchshof, ne? auf jeden Fall dicke mit dem Mönch. Dicke bist du, ja. ja. Und die Mönche auch. Ja, uh, wir kennen uns, wir kennen uns. Bei dir gibt es auch nur gute Filter, das Bier, wenn du ruhig ziehst, da durch deinen Bart. Willst du noch ja. irgendjemanden grüßen, Sander? Ja, den Nikolaus, der ist ja jetzt schon durch mit seiner Arbeit. Ja, ja. ein fleißiger Typ. Naja, ja, gut, erwähnen wir eigentlich drüber. Manchmal äh, muss ich mich so als Nikolaus verkleiden, weil der Nikolaus keinen Bock hat. Ja, wenn der K ist, ist er K. Ja. Und du sitzt ja hier nicht hier und sollst mal ein, was mhm. hast du halt zu tun? Ist klar, oder? Könntest du könntest auch ein Mönch sein, Santa. Ich, ich wollte, wollte damals Mönch werden, aber dann habe ich gesagt, gut, wenn ich Mönch werde, dann halte ich Hast du lieber für einen Schichtdienst entschieden? Naja, eigentlich einen Tag. Einen Tag ja. Tag, Tag, ja. Aber auf ah, 24 20. 20 Stunden. Ja, ja. Du, das ist eine harte Variante. Ja, bloß guck dich doch mal an, das nimmt dich doch mit. So ein faltiger, fetter Typ wie du bist? Natürlich. Und grau wie Sau? Das ja, Muss man halt öfter na, mal eine Pause machen, ne? Das ist bei dem, ja. Und da musst du noch aufpassen, äh, na, dass sie dich nicht anhalten. Also, Wer soll dich denn anhalten? Ja, ich sag dir, der ja. ist du bist und so weiter. Teilweise haben sie sogar mein Schlitten festgeklebt. Ja, das habe ich nicht ja. weiter. Ist eigentlich dein neuer Style, was du da hast? So schwarz-grau, weiß? Deutschland-Fan bist du auch oder was? mag hier so. Gott lag ja so, dann eignest du dir direkt mal an. Dieser Nico, dann vielleicht ist ja auch ein Job. Das ist einfach hier, ich hab nicht so Der ist einfach, der ist hier der hat auf ihn mal rumgebrüllt, ist hier Lust heran. Wie ja. so ein Verrückter, du. Ja, ich muss reinkommen, das hat, macht äh, er so öfter mal heute raus aus meiner Arbeitsgruppe und hab das so. Ja, ich hoffe, dass ich beiden da rein gehen kann. Das kannst du vergessen, die Regierung hat gesagt, erst ab 67. Bisschen, ja. Olaf Scholz, vielleicht kennst du den? Der will das so. Der Mann, in der Rade. Ja, der Mann ohne Gedächtnis. Was macht der Grinch ja? Jahr? Letztens hat er damals Fieber beantragt. Er ist halt nur ein grüner, ne? Er ist ein grüner Rat ja. Halt Ratte, ja. ja. Seid mal lieb? trinkt immer euer Bier aus. Und mit <lacht> mir da was verschüttet. Ich krieg das mit, ne? Ja, das ist schon was lustig. <lacht> weiß ich schon mal, weil ich bin ein bisschen stellt mir im Bier vorzugsweise vom Mönchshof. Da würde ich mich freuen, dass wir dann mein Geschenk zu Weihnachten für die Weihnachten. Ja, wir stellen ja alle einen Mönchshof raus. Ja, bitte können stellen. Wie gesagt, da saufen die so viele. Du musst hier auch noch mal los. Ja, ja. Donner und Blitzen und äh, Reinhard. Rudolf Rudolf, hier? Rudolf, Rudolf, Rudolf, Rudolf mit der roten Nase. Der ist ja da, der, der mich nach Hause. Die anderen, die haben Pause. Und don't drink and drive, Santa, Genau, Zeit, wir äh, rausfahren. fahren. Ähm, Wolf! Du sollst Ariden fahren, Alter! Mach mal den Schuppen, äh, den, den, den <lacht> <Tritten> klar! Ich <lacht> wünsche euch frohe Weihnachten! Ja, frohe Fest! Genau, und, äh, groß! Jutsch, Feiert schön, wir wünschen euch allen einen fleißigen Weihnachtsmann! Bis demnächst!